Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag. Es ist Klausurenwoche für mich. Also ich schreibe diese Woche noch zwei Klausuren und dann habe ich Semesterferien. Ah, ich freue mich so sehr. Also es war, ähm, ja, es ist jetzt schon viel. Ich, ihr wisst ja, ich arbeite auch äh, jetzt neben dem Studium und ich mache ja auch eigentlich noch YouTube, obwohl ich das ja im Moment kaum schaffe. Aber ähm, jetzt in den Semesterferien habe ich dann einfach ein bisschen mehr Zeit und kann auf jeden Fall regelmäßiger wieder Videos drehen und habe auch einfach mal Zeit zu chillen, was ja auch nice ist, vor allem wenn das Wetter jetzt besser wird. Und ich dachte mir, ich zeige euch heute mal wieder ein What I Eat in a Week. Ähm, heute Morgen habe ich mir schon Porridge gemacht. Ich glaube, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Dafür tue ich einfach Äpfel in den Topf und lasse sie mit Zimt so ein bisschen aufkochen, tue dann Haferflocken und Hafermilch dazu und eine Banane und... Dann lasse ich das einfach ein bisschen köcheln und äh, darauf kommen noch so Topping-Sachen wie Crunch, wie Himbeeren, wie äh, Kokosflocken, äh, Leinsamen. Also ein Zeugs. Und dann ist es richtig. Achso, Schokolade natürlich Nüsse, darf auf keinen Fall fehlen. Also, das war mein Frühstück. Jetzt ist es schon kurz vor elf. Jetzt genehmige ich mir einen grünen Tee. Das trinke ich im Moment jeden Tag, weil das sehr, sehr gesund und gut sein soll. Und lerne weiter. Ich schreibe übrigens Botanik und Pflanzenphysiologie, das ist ein Modul, also eine Klausur. Und die andere Klausur ist Biostatistik. Und Biostatistik vor läuft. Ich hatte ja auch schon mal Statistik in meinem ersten Studium, deswegen ist das relativ ähm, ja, entspannt. Botanik und Pflanzenphysiologie ist schon ein bisschen mehr. Ähm, aber ja, muss ja auch was sein, ne? sonst ist ja auch der Anspruch nicht da. Jetzt gehe ich spazieren und esse eine Banane. Zum Mittagessen gibt es jetzt Resteverwertung eigentlich, aber richtig geile Reste. Wir haben gestern Abend nämlich diese veganen Maultaschen gemacht mit so einer Soße aus Grünkohl, Zwiebeln, Knoblauch, ein ganz paar Champignons und Kräuterquark. Mega, mega lecker. Also es ist richtig gut geworden. Und davon haben wir noch ein ganz bisschen über. Dazu habe ich mir einen Salat gemacht. Und wenn das nicht reicht, esse ich einfach noch ein bisschen Brot oder so mit so einer Currybutter, die auch noch über ist. Die habe ich gemacht aus, also halt Butter, dann mit Curry, Koriander, Kurkuma, Chili frischer, Knoblauch, Zwiebeln, Salz. Ich glaube, das war's. Also ein bunt gemixtes Essen. So, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Es ist inzwischen halb vier. Und halb vier ist auch eine gute Zeit für Kaffee, oder? Finde ich so. Zeit für einen Apfel. Hm. Es ist Viertel vor sechs. Es ist inzwischen Viertel nach acht und wir waren gerade einkaufen und noch ein bisschen spazieren. Jetzt gibt es aber auch noch was Richtiges zu essen und zwar machen wir heute Pesto wieder selber. Ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeigt. Und so sieht jetzt das Pesto aus. Ähm, da drin ist einfach nur Basilikum, Olivenöl, angeröstete Pinienkerne, Parmesan, Salz, Knoblauch und ein Viertel Apfel. Das ist irgendwie noch eine ganz, ja, so eine Extension, die wir uns dazu überlegt haben. Und das ist wirklich ganz nice, weil es bringt so eine leichte, süße Säure mit rein und es passt sehr gut. Probiert das mal aus. Heute Morgen gibt es ganz klassisch Brot mit Aufschnitt und Marmelade und Käse und Tomaten und übrigens diese, äh, ja ich sag jetzt mal Leberwurst, haben wir inzwischen eigentlich fast immer. Die ist so lecker, probiert die unbedingt mal aus, wenn ihr ja das noch nicht gemacht habt. Und guten Appetit. Es ist kurz nach 12 und ich esse jetzt so ein bisschen Crunch vom Müsli. Also ohne Müsli nur den Crunch, weil der super lecker ist. Der ist von Rossmann, ich glaube von der Marke Alnatura. Und ich würde euch auf jeden Fall sehr empfehlen, den mal zu probieren. Vor allem sind diese Crunchstücke wirklich relativ groß. Und das gefällt mir. Das cruncht dann so schön. 20 nach 1. Zeit für ein Stück Apfel. Hup. Inzwischen ist es 20 vor 3 und unser Mittagessen ist jetzt endlich im Ofen. Das empfehle ich jedem von euch mal auszuprobieren und nachzumachen und abzuwandeln, wie ihr Bock habt. Das ist nämlich super lecker, schnell und einfach. Und es geht so, ihr nehmt einfach einen Blätterteig aufs Blech, macht da mit einer Gabel so ein paar Löcher rein, damit der nachher aufgehen kann. Und dann streicht ihr da eine Creme drauf aus... Frischkäse, Creme Fraiche, äh, Ziegenfrischkäse passt auch ganz gut dazu, Salz, Pfeffer, Muskat und wandelt das wie gesagt vegan oder so ab, wie ihr Bock habt. Ähm, da drauf kommen dann einfach in dünne Streifen geschnittene so Zucchini-Scheiben, dass das ganze Blech voll ist und dann könnt ihr da natürlich auch noch ähm, andere Sachen drauf machen. Also ich hatte das auch schon mal noch mit Paprika und Zwiebeln. Heute habe ich noch getrocknete Tomaten mit drauf gemacht. Also man kann es wie gesagt sehr gut äh, variieren. Dann Parmesan drauf, Salz, Pfeffer, Olivenöl drauf und dann ab in den Ofen einfach bei 200 Grad. Das dauert so 10-15 Minuten. Und ähm, ich mache immer so kurz vor Schluss noch ein paar Lauchzwiebeln mit drauf, weil das halt geil ist. Und ja, das schmeckt sehr gut. Probiert mal aus und guten Appetit. Es ist 20 nach 6 und es ist Zeit für einen Tee. Ihr hört wahrscheinlich den Wasserkocher. Und eine Karotte die war schon richtig weich und ich habe sie jetzt einfach in ein Glas mit Wasser gestellt und jetzt hat sie sich das Wasser wieder gezogen. Passt übrigens perfekt dazu. Boah, der Wasserkocher so laut. Sorry. Passt übrigens perfekt dazu, dass ich gerade Pflanzenphysiologie lerne und gerade gelernt habe, wie das Wasser sich verteilt in den Pflanzen und wie man das ausrechnet, wovon das abhängt, wie viel Wasser in welcher Zeit wodurch fließt und so. Am lebenden Beispiel hier. Mm. Also das ist jetzt mein Abendessen noch nicht ganz fertig. Der letzte Schritt fehlt noch. Aber die Bestandteile. Also wir hatten noch so einen ähm, Mais-Tortilla-Wrap-Teig über. Darauf habe ich einfach ein bisschen Frischkäse mit Kräuter getan, Tomaten, Salat, äh, Möhren, angebratenen Halloumi und Guacamole. Ich glaube, das war's. Ähm, und das kommt jetzt noch in die Pfanne, damit es noch alles ein bisschen heiß wird. Und das sieht schon jetzt sehr lecker aus, finde ich. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Klausurtag, die erste von zwei. Sehr aufregend. Und ich mache mir jetzt was zum Frühstück. Und zwar wird es heute Joghurt sein. noch Ich bin rot wie eine Tomate, weil ich gerade joggen war und jetzt esse ich die andere Hälfte des Apfels von heute Morgen. Die Klausur war übrigens gut. Ich habe sie mir noch ein bisschen, ja was heißt einfacher vorgestellt, aber irgendwie saß ich vor manchen Aufgaben und dachte so, hä, warum? Und also, ja, keine Ahnung. Es war anders als erwartet, aber es war gut. Also jetzt dusche ich erstmal. Oh, mir ist so heiß. Das Wetter ist so schön. Es ist so schön draußen. Und ähm, dann gehen wir irgendwo hin, um uns was zu essen zu holen, weil wir machen das eigentlich im Moment relativ oft, also so im Schnitt zweimal die Woche würde ich sagen, um auch hier die Läden zu unterstützen, damit nach der Pandemie, nach dem Lockdown, ähm, man auch noch irgendwo essen gehen kann. Deswegen opfern wir uns auf. Und wir hatten uns eigentlich so einen Italiener für heute Mittag ausgesucht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber jetzt gibt es erstmal den Apfel. Wir haben uns doch nochmal umentschieden und zwar gehen wir doch nicht zu dem Italiener, von dem ich gesprochen hatte, sondern zu einem Asiaten. Ich glaube, die verkaufen größtenteils so Dumplings, aber auch Nudeln. Der heißt Han West und ist ganz nah am Görlitzer Park, für die, die mal in Berlin sind oder in Berlin wohnen. Ich hörte, der sei ganz gut, deswegen probieren wir das jetzt mal aus. It looks super nice. It does, it does. I'm super much looking forward mm. to eating this. Yeah. And da die Nudeln nicht schon genug waren, habe ich mir jetzt auch noch ein Eis geholt. <lacht> That's super tasty. 20:07, Zeit für eine Karotte. Mmm. Heute Abend gibt es Dips. Das ist ein Spinat-Dip. Das eine ist ein paprika dip der untere. Und der obere ein Basilikum-Käse-Dip. Und ähm, ja, das Fladenbrot ist im Ofen. Und ich glaube, das wird sehr lecker. Ich mache mir, glaube ich, noch so ein bisschen Tomaten-Gurkensalat dazu. Also ich habe jetzt einfach Gurken und Tomaten geschnitten, ein paar Frühlingszwiebeln, ein bisschen von diesem veganen Feta, den ich euch gestern gezeigt habe. Und jetzt mache ich einfach noch Balsamico-Essig und ein bisschen Olivenöl drauf. So ein bisschen griechisch, nur ohne die dicken Zwiebeln und mit veganem Feta. Der Feta ist übrigens von Penny und ich finde den. Lecker, Der hält sich auch Gott sei Dank relativ lange. Ich würde den sonst, hätte ich es glaube ich nicht geschafft, bevor er schlecht wird. Er ist schon wirklich sehr intensiv. Hat diesen Geschmack, den halt Schafsfeta hat. Ist es Schaf oder ist es Ziege? Deswegen nehme ich den immer nur in so kleinen Mengen. In denen ist es gut, aber ansonsten wäre es mir ein bisschen zu krass. Aber ich finde es krass, dass du als veganes Produkt diesen Geschmack so tierisch hinbekommst. Also das ist schon... Extrem. Also schmeckt wirklich sehr, sehr echt irgendwie. Es ist Donnerstag und heute Morgen gibt es wieder Brot mit Aufschnitt. Und wir haben noch was von der Avocado übrig, von, dem, von der Guacamole letztens. Deswegen ähm, ja verwerte ich die jetzt natürlich auch noch mit. Und da freue ich mich schon drauf. Guten Appetit! Zeit für eine Banane. Mmh. Heute Mittag gibt es Nudelsalat. Ich habe nämlich noch ein paar von diesen Vollkornnudeln von dem Pesto über. Und da mache ich mir einfach einen Salat zu. Also nicht die Nudeln separat zum Salat, sondern das alles vermischt. So, das ist die große Salatschüssel. Ähm, da sind jetzt einfach geraspelte Möhren, Paprika, Tomaten, ein bisschen Mozzarella, Lauchzwiebeln, grüner Salat und die Nudeln drin. Und jetzt mache ich mir auch noch ein Dressing. Einfach ein Honig-Senf-Dressing. Und das kommt jetzt über den Salat. Und dann verteile ich den in der großen Schüssel und fülle ihn auf einen kleineren Teller, damit es nicht mehr so viel aussieht. Tada! Guten Appetit! Es reicht mir jetzt so langsam mit dem Lernen. Ich habe keinen Bock mehr und es ist so schön draußen. Und ich darf nicht raus. Das ist echt richtig Folter für mich. Es ist jetzt auf jeden Fall Viertel vor drei und ich mache mir jetzt einen Kaffee. Nee, es ist schon viertel nach 3. Die Uhr äh, sollte man auch lesen können. Ja. Viertel nach drei. Time for coffee. Und während ich darauf warte, esse ich Crunch. Das ist einfach schon geil. Das ist wahrscheinlich so ungesund. Obwohl, naja. Gibt schon gesündere Sachen, ne? Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Ich höre jetzt auf mit Lernen. Und esse eine Linderkugel. Heute war der Snacktag der Welt. Ich habe. Ich, also, ich konnte das gar nicht alles mitfilmen. <lacht> Im Großteil habe ich mitgefilmt, aber ich habe viel Nüsse noch zwischendurch gegessen. Und Crunch. Habe ich euch gezeigt, ne? Mm. Heute Abend gibt es bei uns äh, asiatisches Curry und das äh, ist so eines unserer Standardgerichte. Ich meine, ich habe euch das auch schon mal gezeigt. Ähm, wir haben dafür jetzt ganz viel Gemüse geschnitten, in diesem Fall Zucchini, Paprika, äh, Karotte, Lauch, Brokkoli und wir haben noch so einen asiatischen Gemüsemix, beziehungsweise ich glaube diesmal sind es nur Mungobohnen-Sprossen-Keime oder wie das heißt. Ähm, und dann mache ich das so, dass ich zuerst Knoblauch und Ingwer anbrate in Kokosöl im Wok. Und dann kommt eigentlich nach und nach dieses ganze Gemüse dazu. Und dann habe ich so eine Currypaste, wovon ich so ein bis zwei Teelöffel mit reingebe und schütte das Ganze mit Kokosmilch auf. Und dann kommt noch ein bisschen Sojasauce mit rein. Das war es eigentlich. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. Auch sehr lecker und es sind halt wirklich es ist so ein richtiger gemüse Overload, den man dazu sich nimmt, aber schmeckt echt gut. Und den Reis koche ich jetzt immer im Reiskocher. Den habe ich irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen, habe ihn dann relativ lange gar nicht ausprobiert. Und seitdem ich das das erste Mal gemacht habe, nie wieder anders Reis gekocht. Also es hat die Reisqualität so heftig hier gesteigert und ich liebe Reis. Also falls ihr auch so Reismenschen seid, dann denkt mal über diese Anschaffung eines Reiskochers nach. Es, ist schon, es lohnt sich für mich. Und genau, also Reis dazu, ihr könnt natürlich auch Quinoa oder, was gibt es, könnte man noch dazu machen, Nudeln vielleicht sogar dazu machen, so Reisnudeln oder so. Und dann seid ihr fertig und äh, das schmeckt wirklich gut und wie gesagt, man fühlt sich danach sehr gesund und voll mit gutem Zeug. Ich mache mir jetzt noch diesen Schokopudding. Der ist nämlich geil und ich habe Bock drauf. Guten Morgen, es ist halb acht, der letzte Tag meiner Klausurwoche. Das heißt, gleich steht die letzte Klausur an und ich freue mich so, also auf das danach. <lacht> ähm, ich esse jetzt vorher nur ein Brot, weil ich dann danach in Ruhe irgendwas Geiles mache. Vielleicht, habe ich gerade schon gedacht, könnte ich sogar äh, dann Pancakes machen. Also jetzt erstmal ein Brot mit Aufschnitt. Ich denke mal, es wird vielleicht Gouda oder so sein. Oder Marmelade. Hm, Marmelade. Oder einfach mit beidem. <lacht> ich bin durch! Juhu! Finally! Oh, was ein gutes Gefühl. Ich habe mich danach geduscht. Ich habe die ganzen Klausuren abgeduscht. Ich habe mich geschminkt. Ich habe meine Schuhe geputzt. Das ist irgendwie zur Routine geworden. Immer nachdem ich eine Klausur schreibe. Ich mache das ja eigentlich so monatsweise. Putze ich meine Schuhe. Und dann haben sie es auch immer bitter nötig. Und das habe ich jetzt schon alles gemacht. Und jetzt frühstücke ich richtig. Es ist inzwischen Viertel vor elf. Ähm, und ich mache mir jetzt Pancakes einfach zur Feier des Tages. Also, zuallererst nehme ich meinen Mixer und mixe darin Haferflocken klein. Dann habe ich eine halbe, sehr, sehr große Banane gequetscht. Also, ich würde sagen, es ist eine kleine Ganze. Und da kommt dieses Hafermehl dazu. Dann natürlich Zimt. Und für noch mehr Flüssigkeit einfach Hafermilch. Plain. So sieht der Teig dann aus. Also der ist jetzt nicht ganz fein, weil man eben noch die Struktur der Haferflocken erkennt. Ihr könnt natürlich auch einfach Mehl nehmen, das Mehl, was ihr halt gerne mögt. Aber ich finde das so eigentlich ganz cool, weil dann ist es noch so ein bisschen, hat irgendwie so ein bisschen mehr Struktur. Dann tue ich ein bisschen Kokosöl in eine Pfanne und backe die Pancakes da drin aus. Und das war es eigentlich schon. <lacht> Aber da seht ihr schon, wie fluffig die sind. Und damit beende ich jetzt auch hier das Video Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat Und dass vielleicht die ein oder andere Inspiration für euch dabei war Ich wünsche euch jetzt eine tolle Woche Passt weiterhin gut auf euch auf, bleibt gesund Und wie gesagt, wir werden uns jetzt wieder regelmäßiger sehen Juhu, bis dann!